Start und Gegner Drei Da hinten rechts. ja Auf dem den macht so viel damage Upsala, ich glaub die haben auch eine Windfeel Da ist einer neben mir schon Oh shit, da ist einer ah. Die Frag explodiert bei Von Impact? Was ist das ist gerade blendet. Hinter dir. Zwei, der hat eine Bombenlanze. Bruder, einer da. Ehre. Alex eliminiert einfach ein ganzes Team. Interessiert ihn überhaupt nicht. Alex denkt sich so, I don't give a frick. Fuck. Geil, kommen Ist noch mehr, Team. Alter. Ich spiele das schon. <lacht> Crown, and, Crown and King, ich doch. Alter, die waren die ganze Zeit um um mir am Anfang schon, wo ich noch nicht zugeschaut hab. Geiler Schild. Eben auf drei Schuss. Ja, den Bob macht. Rippenloot. Ja, das ist kein mhm. einziger Verbrauchsgut, hey. ein, da, so, so <lacht> hey. da rennt einer! Da rennt auf Gräber, wer? Hey, eure keinen Schuss mehr. Du forschst uns! Nein! Nein, du forschst der uns nicht. ist rot! Schau nach! Der ist rot neben. am Rand von Gräbern! Da war er, ja. Nee, da kriegst du Munition, Jungs denke, ist, ist der Boss da? Nehmen wir mal einen Hinweis Die haben da einfach nur zum Spaß eine Stattel oder die Miene rausgehauen der Boss ist nicht da Scheiße. Da... so, Das Zombie. Ich jetzt. Was das? Ist Tor, Gott. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, weg. oh, oh, oh, Da war einer meiner Accord Cold Rival neben mir. Der hat eine gute Waffe dabei. Die zünden. Nein, nein, doch nicht. Die zünden doch nicht. Ich wollte schon blamen, dass sie die absoluten Lappen sind. Schön, Alex ob hat dann eine gute Waffe. Die beste Waffe. Ey, wie viel Dynamit haben die Typen? Oder war das ein Bombenpflanzenschutz oder so? Du könntest da draußen die Leiter hoch. Es trifft Okay. Oh, oh, Rennen wohl zwei um. Da ja, war noch zwei mhm. um. Genau. Rennen, Rennen, renn, Rennen, Rennen, Rennen, Rennen. So. Gute Idee. Ja, Hier, was? Hoch Hast du doch keine AP? Die ist draußen? Oder? Nee, die ist oben. Ja, ja. Da, da ist sie ja die Hust. Okay. Ist die gerade vorne die, die Leiter auf ihn? Die ist schon ausgerüstet. die bin ich schon Ist da gerade auf <lacht> <Das muss das lacht> <du> ihn? <sein. lacht> Nicht? <lacht> Na der war neben mir. Naja, ich glaub, die ist drüben wieder runtergesprungen. Fuck! Au! Oh, doch! Da drauf! Da, da drauf! Da sind drei Hunde hinter euch. Abo! Da ist einer mir, ja? Die Limitstange ist fast zu mir gegangen hier in dieser Runde. Patsch der war kein Versteck. Ja Bann? Wo ist noch einer? Ja. Das ist eine Patscher. In ja, ich bin ah, der Ich Ich bin jetzt. Wir Ich bin jetzt. der nicht auf den Nahkampf fällt auch in mit einen Dilemma Die, die. Leben schon wieder zwar Der wird jetzt auch nicht drauf, oder? Da ist noch ein Team Ich kann jetzt nicht verstecken. Oder die rätseln sogar Ich glaube, ich habe zwei Macheten jetzt. Ah nein, einen. Aber da meine ich, glaub, meint. ich, kriege den Schieber. Pack. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Macheten. Okay. Ja. Gut. Da vorne ist wir im Raum. Alex hatte ich mit dem Messer angegriffen. Ich mhm. tu die Feier drauf. Ja, es ist noch einer im Raum rechts. Ich komme anders drum. <lacht> Fuck Das ist doch keine gute Idee Pass auf Von aus Geile, Alter Oh, Geile Das gibt's nicht, dass da eine... Willkommen <lacht> wohl Jungs So nach 4 Minuten gar nichts tun Bin ja am Start da ist ja alles fahren. Alter was tut er? Der Hamster, Alter, wieder den ganzen Verkäufer, Alter dem Klopapier <lacht> Ja Das hat der Angst, die ah. passen, Leute die Gange. Ich habe eine Bombe hingeworfen, ob das gut geht, das seht ihr, wenn das Licht geht. Das ist nicht gut gegangen Hey Alex, Alex, das soll ich den Minuspunkte machen? Minuspunkte? Ja, das ist super Ehre. <lacht> Ey, Alter. <lacht> Darf ich mal draufschießen? schießen. <lacht> hab's du Ehre. <lacht> Soll ich dir jetzt was sagen, was Ehre bedeutet? Test. Das das. Alex. Ja. Voll auf dem Arsch. Du kannst jetzt noch nicht liegen gehen, das fängt jetzt an, Lust zu Er hat er sowas gesehen namens? Nahkampfangriffwaffe. einen Nahkampf Der hat versucht, mich gleich nochmal zu killen <lacht> Ey, oida! Hey, mit Messer gegen eigentlich. Einen... Ja, wenn da nirgends was ist. Jetzt kommen wir eh noch drei <lacht> Dienste nicht so stressig. die dritte. Nein! Die Schneider will keinen Ja, was ja. ja, rennt? Im Süden! Ja, hör. Das ist halt beim Extraction Point, aber ja. Echt? Ja, genau, sonst ist es Ich wiss... Wieso kriege ich da von Südwesten Sch Schützer? Ja. ja Dann rennen wir nach Norden, oder? Nee, wieso? Hey, ich würde gerne. In der. Ah, Norden! Ein Geist hat mich angeschossen von Südwesten. Ne, die sind nicht im Südwesten, die sind Westen. Die, die Norden knallt es ja, ja ja schon. Es hat nur auf dem Extraction Ball. Nein! Die sind noch nicht auf dem Extraction Ball. Hä? Was schlabert der Dude? Wo hinten? Ja, jetzt schreibe ich da hier Wir sind nicht auf dem Extraction Ball. Das ist nicht mein Kampfgebiet, Alter. Ja, ich weiß noch nicht, warum wir da jetzt rausgehen. Bäre. Bäre? Nein, Quatsch, ich kann mal raus. Ich hab keinen Leider. Yay. Ja, ich bin. Das Sind drei von uns, ja? es erwartet. Der ja. Bob Wie kann das alles kein Kill? Äh, jetzt wird wieder in die Hände, klar. Oh yeah, fuck, ist das schon eine Geschichte. Na Grenzländer Mann. Da hinten ist sicher kein Oh damn, du hast gar Ich weiß. Ich tu da mal Falle aufschauen. Von wo werden sie kommen? Eher von East. Ist das unser Bossraum da? Ja. Ja, ja. So ein mhm. Da müssen wir noch schon mit. Aber da oben bleiben wir so. da eigentlich durch den Bug? Also? Ich denke. Schon. War ein Berg? Ich tag. Ist tag? Mach, das bringt da oben gar nichts so neben die Kies an der Scheiße. Die du Los geht's. Sprenglanze! Fuck! Der hätte dir aber können. Zwei sind hin. Ja, shit. Wo sind sie? Da so, neben dir. Sprenglanze aber. Sprenglanze, nachkommen. Irgendwie, retzt, rettet retz mich. Ich glaube, ich na, bin... Na, na, ist nicht der jetzt... zu... Ja? ja. Hey, aber der hätte auch noch rum können. Aber eben, ich war irgendwie zu unvorbereitet. Da, da musst den Rest, zu mir weg. Ich muss mir mal hier... Ich... Alex, bitte. Oder ja, ja, ja. Ist der Hunter? No, oder? Doch, da liegt der Hunter. Stimmt, ja. Wir <lacht> sind die Arme mal um. Weiß, der Boss ist weiß und kein Was? Aber gerade jetzt für Damage. Wow. Oh, der Bummer gibt der Gas. Schauen wir mal kurz, da sind vier glaube ich, die sind ausgeschaut wie vier. Die sind überall verteilt da. Unten, sind die unten? Und da oben? Nein, einer ist oben. Mit der Falle ja, dann, gell? Wenn der wegschmeißt schmeißt, dann wird man anderen rausgehen Da wurden mal einen Robert auf uns dann ist Ich schmeiß dir der Alex eine Stange auf. Hallo. Das ist hier, <lacht> <lacht> Wie langsam ist denn der <lacht> aufgegangen? Geil, das, Alter, das hat so... Alter, <lacht> <lacht> okay, das ist so insane. Okay, da ist